Welches ist das richtige Kissen für mich? Das ist die Frage, die sich viele stellen. Dazu muss man wissen, dass ein Kissen zwei wesentliche Funktionen erfüllen sollte. Erstens eine ergonomische Funktion, das heißt, es sollte unseren Kopf und unsere Wirbelsäule in ihrer natürlichen Form einbetten. Ihr könnt das selbst bei eurem Partner überprüfen, indem ihr mit den Fingern die Wirbel abtastet und darauf achtet, dass es in der Seitenlage eine gerade Linie ergibt. Zum Zweiten sollte das Kissen eine thermoregulierende Funktion übernehmen. Das heißt, es sollte die vom Körper insbesondere am Kopf abgegebene Wärme gut ableiten und uns so im idealen Schlafklima halten. Dazu kommen unterschiedliche Kissentechnologien in Frage. Wir empfehlen viskoelastische Kissen. Denn Downkissen können etwa 5 Kilogramm schweren Kopf einfach nicht richtig abstützen. Und die Kaltschaumkissen passen sich den feinen Konturen des Kopfes nicht richtig an. Unsere viskoelastischen Kissen bieten die perfekte Balance zwischen Komfort und Stützkraft und im Vergleich zu Kissen anderer Wettbewerber werden sie bei kalten Temperaturen nicht zu hart. Dafür haben Schaumstoffkissen häufig den Nachteil mangelnder Belüftung. Daher haben wir unsere Kissen mit komplett durchgängigen Ventilationskanälen versehen. Und wenn ihr selbst mal auf das Kissen drückt, Hört und spürt ihr, wie die Luft gut durchzirkulieren kann. Ein weiterer Pluspunkt ist der thermoregulierende Bezug mit Face Change Technologie. Temperaturschwankungen werden durch wärmeaufnehmende und abgebende Mikrokapseln gut ausgeglichen und halten uns so im perfekten Schlafklima.